Am Sonntag findet in Brasilien die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Eindeutiger Favorit ist der rechtsextreme Jair Bolsonaro, dessen Kampagne geprägt ist von Hassreden, Gewalt gegen Journalisten und Missachtung der Menschenrechte. Brazil like is in a complete, te complete tension because we don't know what's going to happen to the press because we saw, we saw Bolsonaro, the candidate, he, he declared war against the media basically. Seit Beginn des Wahlkampfes waren Journalisten bevorzugte Ziele von Bolsonaro und seinen Anhängern. Die Zeitung Folha de São Paulo ist einer Hasskampagne ausgesetzt, nachdem sie berichtet hatte, wie Bolsonaro-Anhänger illegal eine WhatsApp-Desinformationskampagne nutzten, um Wähler für sich zu gewinnen.